So, back im alten safe file Wollen wir nicht mit denen reden? Nein, wir reden mit denen, wenn wir wieder da sind. Okay. Alas wir jetzt wirklich zu jedem, den wir bisher getroffen haben, nochmal? Ja. Äh, ich denke nicht mit absolut jedem, weil es gibt ja auch welche, die sind dann irgendwo random mitten in einem Gebiet. Habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber so mit den meisten, die wir so auf dem Weg sehen, so. Ja. Ich denke das... Die haben halt... Also meines Wissens nach haben jetzt, hat jetzt glaube ich jeder NPC einen neuen Dialog, deswegen... Dauert auch nicht lang, glaube ich. Hoffe ich. Okay, gut. Nee, gibt ja viele Shortcuts. Ist ja nicht eine allzu große Welt. Die, mit den Schneemann müssen wir auf jeden Fall reden. Ja, das Schneemanteil habe ich auch hoffentlich noch. Ja. ja. <lacht> wir haben einen Traum! <lacht> oh, die verkaufen wir mal in Tammy Village. Mal gucken, wie viel die wert sind, die Träume. Stimmt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, du, Ey, hast, du hast ja auch Timmy Village nicht gefunden. Ja, ich hab's auch nie gefunden, würde <lacht> ich ganz sagen. Jetzt läuft übrigens die ganze Zeit diese epische Musik. Ja, ich mag sie auch. Ist chillig. So. Vor allem, wenn man auch zurückläuft und alles. Das war Hotel. Vielleicht haben die hier auch einen neuen Dialog. Das ist Rocky. Äh, ja, okay. <lacht> du ähm, hast du ihn gesprochen echt? Ja, das ist... Eine. eine Zeigewissen. Ähm, seid ihr Leute gerade auf dem Weg nach draußen? Ich werde später nachkommen. Naja, ah die wissen jetzt alle, dass die Barriere offen ist, deswegen. Gute Neuigkeiten, der Aufzug funktioniert jetzt wieder. Aber es ist so viel los, dass wir noch immer nicht damit fahren konnten. Echt? Ich hab den noch gar nicht ausprobiert. Als in Schleim bin ich hochgefreut. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Moment mal, wer haben wir haben jetzt? Moment mal, wie teuer war das hier? Nein, jetzt können wir es nicht mehr machen, aber was? Nein! Egal, ich habe euch ja davon berichtet. Ja. No. Entschuldige, die äh, Zuflucht schließt ihre Pforten. Aber du findest es bestimmt noch immer großartig, hier durchzugehen. <lacht> was sagt der Typ? Blubblub, blub. jetzt können wir ein Leben ohne Reservierung leben. Wenn wir gehen, ist dann mein... Was? ...ist dann mein Job. Ah! und ich habe gerade eine Gehaltserhöhung bekommen. <lacht> Die Oberfläche. Wirklich? Vielleicht kann ich dann mal zwei Meter laufen, ohne in ein Rätsel zu laufen. War hier nicht noch der Vater? Ah, nee. Ich weiß, wo der Vater ist. Ich auch. Mhm. Bei der Mutter? Mhm. <lacht> Bei seiner wunderschönen Frau. <lacht> <lacht> <lacht> Sorry. Hi, ich schau um. Freiheit. Also, wir sind jetzt total frei und so, was? Ja, ja total frei und so. Das klingt begeistert. Cool. <lacht> ja, cool. Das bedeutet, um der Gefangenschaft ist endlich vorbei. Ja, das ist wirklich cool. <lacht> <lacht> Ich will ja halt nicht mehr so sprechen, das ging irgendwie auf dem Hals. Oh, ups, echt? Ähm, naja, als wir sagten, ähm, wir werden Hype auf die Zerstörung der Menschheit, <lacht> haben wir nur Witze gemacht und so. Äh, haben wir das gesagt? Wahrscheinlich ist sozusagen unser Schlagwort. Wirklich? Ich dachte, unser Schlagwort wäre b, -B ist die beste, Catties ist die coolste. Ähm, nein? Wir haben das Wort wörtlich nie gesagt. Kann es, ähm, kann es äh, dennoch sein, kann es... Hä? <lacht> ich <hab irgendwie lacht> grad voll verwirrt. Hm, jetzt wohl frei sind? Umgeh, unser Traum meine Hauskatze erfüllt sich endlich. <lacht> Das ist dein Traum, Catty und so. Aber, Bratty, ich möchte keinen Traum ohne dich haben. Ah, oh, Catty. Und in meinem Traum, säuberst du die Katze. Oh, Alter. Bratty. Mögt <lacht> ihr Katzen? Ich? Ja, ich liebe Katzen. Ich? Ja, ja, ich auch. Die sind so lecker. Die sind so putzig. Bretti, nein! Er hatte gerade Angst! <lacht> Wer <ist> denn los! <lacht> Hast du überhaupt das letzte Mal eine Katze hier gesehen? Oh, vor einem Tag. Da war eine putzige, kleine, weiße Katze. Sie hat so unschuldig geguckt. Ich habe sie eine Stunde gestreichelt. Hm, catty? Ja, Bratty denke, das war ein Hund und so. Nun, sind nur kräftige Katzen. <lacht> Bis später. Oh Gott. Irgendwie mag ich die nicht. magst die nicht? Was? <lacht> wie kann das nur sein? Ich freue mich schon, Nice Cream auf der Oberfläche zu verkaufen. Wenn alle Menschen so sind wie du, wird es bestimmt ein voller Erfolg. Ja, die haben doch seine Eis leer gekauft. <lacht> ja. Und Undoin erzählt uns, dass sich die Königsgarde aufgelöst hat. Ripped. Schade und so. Wir müssen uns wohl an Liebe und Frieden gewöhnen. <lacht> Voll schade. Er ja, sieht glücklich aus immer noch. War er nicht der Affe? Stimmt, der hieß keine ja. War das nicht Rocky? <lacht> Rocky? Äh, ja. Was möchtest du? Eine Revanche? <lacht> Das war ein spektakulärer Dialog. Ja, ähm, nee, warte, bin ich begeistert. glaube, wir können da einfach runter jetzt. Aber oh, wo ging es zurück? Ähm, um, Dings 1. Ich hoffe. <lacht> ich kann mir das nicht merken. Ich auch nicht. Nie. Ah, das dürfte richtig sein. Yay. Ich wollte euch noch was zeigen, genau. Und zwar... Wenn man das hier nimmt und hier reingeht, das Wasser verdampfte durch die Hitze. Der Becher ist ebenfalls verdampft. <lacht> das ist ziemlich cool. So, warte, da war noch ein NPC. Sagt der noch was besonderes? Okay, ich werde mir ein paar nette Drinks an der Oberfläche genehmigen. Okay. Jetzt kommen wir zu elfes Labor ohne elfes war nicht. Nee, elfes war ja oben. Ja. Ach, also du ja nicht ins Labor. Also schon, aber da ist halt keiner. Ich dachte, du hast doch gesagt, der wäre... ...der andere Kautz, der wäre bei seiner Frau. Ja, aber die hat ja die, ähm, Leute wieder zu den Familien geschickt. Ach so. Mhm. Ich dachte, dass die vielleicht immer noch da unten warten. Hm, erste Mikro, wir was Neues. Boah! Tim hat Neuigkeiten gehört. Sehr gut. Boah. Wie schnell sich sowas ausbreitet. Boah. Ist das die ja, ja! Tims sind frei. Eine tolle Entwicklung, was? Wieso kann der jetzt reden? Oh, das Eis nicht geschippt. Boah, wenn Tims so Fläche gehen, sehen wir viele putzige Menschen. War das hier nicht. Das war Daniel jetzt, oder? Äh, jeder ist frei, aber Tim. Tim geht nicht. Tem schaut Eiern. Tem werden glückliche Eltern. Der war der der sagt doch das Gleiche. Ja. Dann kriegt sie den Ausschlag. Okay. Lass ihn den Laden. Yo! Heiß Da Was? Wo? Letztraum? Hm. Haben wir Letzt War das Studium? Hm. Letzt Traum. Ein Gold mehr. Können wir eigentlich ihr Studium bezahlen so? Das geht ja irgendwie. Ja, jetzt haben wir genug Geld dafür. Alter. Lass, lass zahlen, lass zahlen. Ja. Ja. Wow. Das ist viel Kohle! Kann dem wirklich entnehmen Fuchs! dem geht zur Universität und macht dich stolz! <lacht> das habe ich noch nie gesehen, das war super! <lacht> so. Tem zu von cooler Uni! Tem viel gelernt! Gelernt nur jetzt eine zu verkaufen! Ja ja. Was? Oh, was? What? 20 Defense macht Kämpfe zu leicht! Ja, so viel Money habe ich nicht. <lacht> hey, wie cool. Ich kannte das noch gar nicht. Moment, haben wir irgendwas Heftiges noch in der Kiste, was wir irgendwie verkaufen können? Wir brauchen das ja eh alles nicht mehr, ne? Vielleicht kriegen wir das Geld zusammen, aber ich glaube nicht. <lacht> ne, ich auch nicht. 180, in den behalten würde, ist heftig. Aber wir können das mal ruhig verkaufen. Pass auf, dass du nicht das äh, schneemanteil verkaufst. Ja, ja, ich passe auf. <lacht> Ja, wir haben jetzt zumindest noch ein bisschen Money, aber... Ja. Also, mich würde mal interessieren, ob diese Rüstung wirklich so broken ist. Weil mhm. ich meine, du musst dafür 10.000 Gold aufopfern. <lacht> ja. Das wäre mal interessant. Aber das habe ich tatsächlich auch noch nicht gewusst. Das ist ja super. Okay, jetzt ähm, schauen wir mal bei Napster Blue vorbei, würde ich sagen. Stimmt. <lacht> das wird lustig. Ja. Oh, der hier, der kommt auch Stimmt, noch. Stimmt, der alte Mann. Der konnte sich ja an irgendwas nicht erinnern. Wow, äh, Warum, Bands? Okay, okay, sein? ich erinnere mich jetzt zurück. Warte, was bist du eigentlich denn? Ich war das. Achso. Ja. Aber du kannst ihn auch gerne übernehmen, ja? ja kannst du denn reden, wenn. So die monatliche Ansprache <lacht> im Schloss und die Königin hat über die aktuelle Lage gesprochen. Als sie fertig war, übergab sie dem König das Mikrofon. Aber sie bemerkte nicht, dass sie das Mikro noch in den Händen hielt, als sie sagte, Du bist dran, Fluffy Buns. Das Publikum musste laut loslachen. Als sie bemerkte, was sie sagte, musste auch sie loslachen. Nach einer Weile hob der König seine Hände, die Menge wurde ruhig. Er lehnte sich über das Mikrofon und erklang klang auf einmal sehr ernst. <lacht> Liebes Volk, ich danke euch für eure Teilnahme. Ich, König Fluffy Buns. und der Rest ist Geschichte. <lacht> Ist Escor eine Ziege? Wie? Eine Ziege? Das erinnert mich an etwas. Toriel trug einmal ein mu Mu u uh mit Blumenmuster. Die Leute sagten dann nettes Mu-umu-u, uh", woraufhin sie dachte, dass die Leute die sie als Kuh sehen würden. Also trug sie es nie wieder. Wie war noch gleich die Frage? Oh, richtig. Escor. Er gehört einer interessanten Monsterart an. Der stärksten von allen. Wir nennen sie Boss-Monster. Wenn sie ein Kind haben, geht die Sehkraft der Eltern auf das Kind über. Oh Leute. Na, das haben wir glaube ich. Kennen wir glaube ich schon. Ja, es, es kommt mir auch so bekannt vor irgendwie. Ich glaube, <lacht> er sagt tatsächlich NEIN! Er wusste halt nur das mit Fluffy-Banz. NEIN! <lacht> <lacht> Komm, ich glaube wirklich, dass das erste nur neu war. Ja. Okay. Okay, jetzt reden wir noch mal mit dem hier. Damit du dich mit der Tochter meiner Nachbarin anfreundest, verzweifle nicht. Diese Welt bietet unbegrenzte Möglichkeiten. Aber es gibt eine Grenze, wie viel du machen kannst. Das Akzeptieren ist gesund. Nimm den Segen meiner Nachbarin und sehe darin, was immer du willst. Boah, der Charakter ist halt einfach nur strange, aber hey. hey ich finde es mhm. cool, dass wir ihn random bekommen haben. Ja. So, und hier ist auch Metatron. Oh, Metatron, ich bin ein großer Fan. Oh, hi. Mensch, ich vergesse nie, wie du mich aufgemuntert hast. <lacht> Als ich <lacht> vorgab zu schlafen, niemand hat so sehr an meinen Fake-Schlaf geglaubt. Ähm, also, das ist peinlich, aber wie lautet dein Name? Jeder kennt ihn, außer ich. Es scheint, ich habe das Neueste verpasst. Ich saß nur zu Hause und habe Musik gehört. Draußen gab es einen Lichtblitz. Ich sah, wie die Schnecken verschwanden. Dann hörte ich ein Klopfen an der Tür. Der Lichtblitz wollte hereinkommen. Ich schloss die Fensterläden. Jetzt kennt jeder deinen Namen außer ich. Frisk, okay, ich werde ihn nicht vergessen. Oh, oh. <lacht> da bist du ja, Frisk, Schnucki. Sehe dir diese Augen weiter an. Elfes ist, ist mit dem neuesten, äh, mit dem neuen Körper fertig. Oh ja, nice spann. Hast du schon gehört, die Barriere ist offen. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne zu sehen. Das größte aller Spotlights. <lacht> oh ja, ich denke, ich sollte auch dir danken, Schnucki. Bevor ich dich bekämpfte, hatte ich vergessen, wie viel Spaß es macht, mit anderen aufzutreten. Ich habe nach heißen Talenten für meine Truppe gesucht. Shiren wird meine Backup-Sängerin. Und Snaps, Bl der Blue, hier wird mein Soundmixer sein. Die drei werden zusammen auftreten. Nice. Das wäre längst überfällig, nicht wahr? Mhm. Ja. Ich finde den so komisch. <lacht> ich mochte die alte Form besser. <lacht> ja. Oder lieber. Besser. Einmal noch. Dieser kleine Vogel möchte dich herüberfliegen. Ja, ich nehme das Angebot an. Kommt die Musik? Vielleicht ja, sogar. Nein, die kommt nicht. Oder? Tatsächlich. Ja, no. <lacht> irgendwie auch geil mit der Musik. <lacht> ja. <lacht> ah na na, na na Okay, danke. Ich hoffe, er kommt auch mit. Sagt er was Neues? Wir können jetzt gehen und die echten Sterne sehen. Aber ich weiß noch immer nicht, was sie sind. <lacht> <lacht> <lacht> Sans ist nicht da. Lohnt es sich überhaupt hier lang zu gehen? Oh nein, wir müssen jetzt wieder rüberfliegen. Das dauert irgendwie. Oh, was ist das? Was ist da da unten? 3 Gold für die Fee. Was? Was ist das? Lol? Ich hab das nicht gesehen. Huh? Lol. Wie <lacht> cool. Danke, das ist doch mein <lacht> Ding. Oh fuck, du hältst 3 Gold. Oh ich lol. Glaub ich das auch nicht, ich habe das halt so gesehen so. Hä? Ah, hier ist Washua. Ach oh, so, sieht er auch aus. Die da Oberfläche schüchtert mich ein. Die ganze äußere Schicht der Erde besteht aus Dreck. <lacht> <lacht> <lacht> Nein. Vielleicht sehen wir jetzt doch den Typi. Ich meine, das war hier lang, oder? Ach, hier war das. Ach, hier war das schöne Rätsel und das verlassene Kwie. Ach, dann ist das der Weg back. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wo der Onion Sun ist. Naja. Egal. Ja, dann müssen wir gar nicht den Typi hier fahren, gehen wir einfach diesen Weg. Fucking Lokis! Nice fahren. <lacht> <lacht> was sagst du? Das ist eine echte Bloomsie, was da das gesagt wurde, wow. Okay. Ich find's übrigens immer noch cool... Moment, die Eisblöcke sind gar nicht mehr da, oder? Das ist gar nicht mhm. mehr da? Mehr. Lol. Aber ich es immer noch cool, dass die diesen weiten Weg von hier bis zum Chor schwimmen. Das ja. Ist, das ist immer irgendwie geil. Was so. Denn? Oh mein Gott! Oh. Oh. und gehört zu ihnen. Ja. Kommen wir hier an. Ein formloses, watschendes Familienmitglied zu haben ist super. Wegen sich immer, also sehe ich sie zu 100%. <lacht> oh fuck, jetzt die Frage. <lacht> wer war wer? Ich war überhaupt die beiden äh, Sprecher. Scheiße, wer. Der Part kam, glaube ich, gestern. <lacht> <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ah, nee, oder macht einfach. Mach halt du den ersten. Cool. Ja. Lucky. Achso, ich war das Zweite Ja. Yeah. Okay. Alle unsere Eltern wurden zu einem furchtbaren Wesen. Das ist in Ordnung. Es hat unsere Familie echt zusammengebracht. <lacht> Hatte ich den nicht auch? Nee, der hat yeah. keiner gesprochen. Der hat auch gar also. nichts gesagt. Echt? Okay. Hm. Jetzt da unsere Eltern ein Wesen sind. Bedeutet das? Ich bin mit meiner Schwester verheiratet? <lacht> Was? Ah, ah, Warte. <lacht> wir sind Hunde. Das ist normal. Wir <lacht> <Yeah. lacht> verstehen sich. Wollen wir nicht zu Grillby rein? Hm, aber da war ja die Bibliothek, ich will hier das klopfen. Ja, Ah, ein tolles Klopfen. Okay, hier ist nichts Neues. Schade. Hi. Oh, sind wir frei? Endlich! Ich kann aufhören zu lächeln. <lacht> Scheint, als müsste ich mir über tolle Witze nicht mehr den Kopf zerbrechen. Ich wollte gerade einen Witz erzählen, aber mir fällt keiner mehr ein. Das. Ist das der Box? <lacht> ja, ich frage mich, ob es an der Oberfläche heiße Typen gibt und tolle Drinks. Oh, ich bin bereit. Bald werde ich menschliches Essen ausprobieren können. Und dann werde ich auch ein menschliches Badezimmer ausprobieren. <lacht> Wer hat das Pferd gesprochen? Weiß es noch jemand? Nein, das war jemand anders. Echt? glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Hey, die Leute müssen nicht mehr aus der Stadt hier herziehen. Scheint als würden wir nicht die regionale Kultur verlieren, außer wir ziehen alle hier aus. Naja, ich schätze, es kann sich ja nicht, nicht nur um Rabauken handeln. Hey, Gribby. Gute Arbeit. LOL, er redet! <lacht> er redet! <lacht> wow, eine brandneue Welt. Ich muss wohl nichts mehr für Gribby für übersetzen, was in Ordnung ist, da ich eh nur erfand, was er <lacht> erzählte. Letztlich könnte ich keine Frauen anderen ziehen. Also, Kind, ich gebe dir folgenden Rat. Versuche nicht, heiße Leute mit einer Angel zu fangen. Nein! Du vernimmst ein bestürztes Viren. Ja, Wir er ist der Typ Angel. mit der Angel. Ja. Hm? Wir haben doch, äh, ich gehe da gleich nochmal hin. Aber ganz am Anfang gibt es äh, so eine Angel. Und dann steht irgendwie, hier, ruf mich an. Und dann ist das Telefonnummer. Und dann steht irgendwie, du entschließt dich nicht anzurufen. Und er ist der Typ, der... Ja. Er hat die was wollte. Oh Gott. Es hat endlich ein Pokerspiel gegen sich selbst gewonnen. <lacht> das freut mich. Ich hörte doch... Ja, ich hörte, Dr. Elvis erzählte dem <lacht> König und der Königin, was für schlimme Dinge sie tat. Oh, okay. Der König fühlte sich so schlecht für sie, dass er ihr eine große Umarmung schenkte. Dann hat die Königin sie gefeuert. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Deswegen sollten wir Toriel hier lassen. Was? Sie hat was Gutes getan, sie hat ist endlich gefeuert. Was? Dank Elfes ist Toriel, glaube ich. <lacht> Nein, Spaß. Ja, ich meine, stellt euch das mal vor. Ist, ist sie ist so, ja, ich habe das und das gemacht und es kommt am so, und Toriel so, du bist gefeuert. <lacht> Könnt ihr die Charaktere wirklich nicht leiden, weil bei mir ist es halt so nur Spaß, so. Ich, ich, keine Ahnung, ich, ich mag Toriel schon, aber sie ist halt ein bisschen nervig. Ja gut, nervig trifft's eigentlich gut. Ist, wie, wie geil das beschrieben wird. Jetzt haben wir keine königliche Wissenschaftlerin mehr. Das ist Politik. <lacht> <lacht> oh gut, geil. yo da bist du ja. Ich habe mir Sorgen gemacht, seit du weggerannt bist. Aber jetzt bin ich nur ein wenig sauer. Ha? Wenn hätte mich nicht gerettet hätte, wäre das schlecht ausgegangen. Mhm. Was du hast mich gerade etwas glücklich, selbe Stimme benutzt. Ich ja. habe hab mich gerade nicht so gefreut darüber, muss ich sagen. Dass ich ja. die selbe Stimme hat? Ja. ja. Die Stimme ist halt genial. Die konnte ich mir irgendwie merken, die, also bei war ich mir nicht mehr sicher. Ja, einfach ja. nur wegen dem Jo, dann ist man schon drin. Mhm. Ja. Es wäre nett, hm. den Menschen unsere Tradition mit den Geschenken zu zeigen. <lacht> Sie fänden das wahrscheinlich zu seltsam. Oh, Aber es ist mit ihr. Das Kind dort hat mir gesagt, es wäre seltsam, ein Kaninchen als Haustier zu halten. Als erstes, es ist nicht seltsam. Es ist putzig. Hm. Zweitens, was? Es hm. ist normal, deinen kleinen Bruder an der Leine zu führen, was? Lol. <lacht> der, der, äh, Daniel sprich den mal wieder. Ähm. <lacht> sind andere auch so, von diesem watschenden Amalgam. Amalgamates. Okay. Achso, Ach das sind die Monster im Labor. Oh, was? was bist du denn? Mama sagt, wir können jetzt zur Oberfläche gehen. Ah, was ist so toll daran? Ich will nicht gehen. Okay. Haben wir nicht noch den schneewand vergessen? Ja, der kommt ja jetzt. Also. Wir gehen ja den kompletten Weg zurück. Ich finde es auch super, dass einige hier auch bleiben wollen und alles. Mhm. <lacht> oh. Vielleicht beachtet mich ja jemand an der Oberfläche. Es gibt da so viele Leute. Jemand muss mich beobachten, oder nicht? Bei dem haben wir, glaube ich, sogar nicht das... Ähm, mit dem Timing rausgefunden. Ja. Von wegen verschonen. Das war bitter. Alles scheint zu gehen, was? Zum Glück. Vielleicht wird es dann endlich einmal freundlich und ruhig. <lacht> Warte, hast du nicht am Anfang gesagt, zu dieser Sackgasse müssen wir nochmal, weil... das war? Naja, die Tür werden wir noch öffnen. Oh, der Hund! Oh! Ist auch noch einer. Nochmal, Eiskrappe. Jetzt weiß ich, wie ich mich abheben kann. Ein Ohrenpiercing! Warte. <lacht> oh Mann. Er hat keinen Ohren. Okay, was sagst du? Das war, glaube ich, sogar Luckys. Ja. hier? Mhm. Ja. Wir sind alle voll. Okay, okay. Ich hänge woanders ab. Weiß der Hund Bescheid? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Der Hund weiß immer Bescheid. <lacht> der da ganz rechts, der da so liegt mit der Zunge und... <lacht> Ich mag die... Ach ja, also ja, hier jetzt, übrigens, ne? Hier die Maschine. Das habe ich gar nicht mehr <lacht> erwähnt. Die sah natürlich aus wie Metaton, das habe ich ja... Ja, das, das habe ich schon. Ja. Ich habe mir die Aufnahme nochmal angeschaut und dann ist mir das gekommen. Ja. Elaki <lacht> da auch so Gameboy, das war gar nicht mal so schlecht eigentlich gedacht. jetzt ja, also denkt man sich so, ja wow. Gameboy. <lacht> ja ich denke, wir sollten zur Oberfläche gehen. Da gibt es doch Wälder, wo wir leben können, richtig? Ah, ich glaube, das war doch gar nicht der richtige Snowdrag, der kommt noch. Nee. Okay, today. Ist hier noch was? Da ist so ein Typ, ist hier noch was? Noch einer. Ha! Nach all der Zeit denkst du noch immer an meinen Hut. <lacht> <lacht> <lacht> Bitte? <lacht> <lacht> Liegen die liegen immer noch da. Die gefrorene Pasta. Aber ja. wisst ihr, was ich gefeiert hätte, wenn die Maus wirklich so Spaghetti kochen könnte? So weißt du? Das stand ja. ja immer so. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr jugendlich bin, wenn ich älter werde. Nein, Toll. ich weigere mich. Ich führe notfalls einfach neue Zahlen ein. Ich <lacht> stimmt, das hätten die wirklich so machen müssen, dass da ein, ein leerer Teller jetzt steht und er steht. Die Maus hat Entschlossenheit gefasst genau. und hat die Nudeln hm. gekocht. Genau, ja, das, das meine ist, ich. Das wäre wär geil gewesen. So. Ah, ich kann fühlen, dass du dich gut um das Teil gekümmert hast. Hm? Ist die Barriere offen? Hm. Falls es in Ordnung wäre, könntest du das Teil an die Oberfläche bringen? Das wäre wirklich toll. Ja, das war's. Mag ich jemand. <lacht> da kriegt man dafür nicht, dass man es das die ganze Zeit rumschleppt. <lacht> da sind sie. Genau. Und das sind... Ich bin, bin nicht enttäuscht. <lacht> Mama teilt ihr Gehirn jetzt zwar mit anderen Leuten, aber sie ist noch immer Mama. Und das ist cool. Denn, ähm, wir sind aus Eis und so. Was? Oh das ist ein Witz! Lache! Du bist immer noch scheiße und lustig. Die Doktorin, sie hat meine Frau von den Toten zurückgebracht. Mein Sohn, er ist wieder glücklich. Unsere Familie, sie ist größer denn je. Jetzt, wo meine Frau mit 16 anderen Leuten kombiniert wurde. Oh Mann. Snowy. Ja. So, hier war die Angel. Steht noch da ja. was? Das ist eine an dem Boden fixierte Angel. Ist da noch was? Man ist neue Notiz angebracht. Vergesst es, Leute. <lacht> das ist gut. Na, oh, eine praktisch geformte Lampe. Ich oh. musste sie noch einmal sehen. <lacht> Der Zauber. vielleicht irgendwo einen Aufzug, damit wir nicht den ganzen Weg latschen müssen? Will? Nee. Leider <lacht> nicht. Ich, äh, kann Sanson nicht kurz zurück teleportieren? <lacht> Theoretisch bestimmt. <lacht> Alter, ich, hab, ich wusste nicht, dass der Weg hier so lang ist. Ich auch nicht. Zur Hölle. <lacht> Geht das überhaupt noch? Ah, okay. lang.